und ja, willkommen. Mein Name ist die P und ich bin, euch zurück zu Let's play Kingdom Hearts 3? Wir waren in der krebe in der letzten Folge, haben noch ein paar Inseln gesucht, waren jetzt nicht so erfolgreich, aber ja, was soll man machen, ne? ähm, Wir haben nur noch eine Welt hier, die wir tun müssen. Wir müssen nur eine tun. Gerne do it. Und zwar San Franzokio, Kampfstufe 38. Wir fehlen noch zwei Thron-Dinger und... Äh, so ein Teleport-Dingen, keine Ahnung irgendwie Wegschreine <lacht> irgendwie so was und ja wir sagen die holen wir uns noch alle ne? und sie also war auch völlig mit dem Nebelfluss also fertig Ist noch noch sehr viel, wenn wir noch nicht haben da aber halbwegs fertig okay gut na, wie steuert man das nochmal? Mit X schießt man das schmuck ne? Ich will mit meinem Gummischiff ungefähr in der wie meine Charaktere. Ist ein netter Touch irgendwie. Wenn ihr mich fragt. So, da sehe ich einen Haufen Kristalle. Mach mir die alle kaputt, ne? Okay. Okay, da scheinen wir auch gute Sachen zu kriegen, Ich will nicht dadurch. Der Kristall irgendwo hier sein. Irgendwo unter mir, Ja. Da ist ein Pinker. Geht nicht durch die Lava kaputt, ne? Muss ich erst drauf schießen, ist klar. ich konnte die schon kaputt hauen ja baufragment und zeugs irgendwann werden wir weil nicht drei vier oder so ouch, hochladen wo war alles hier noch erkunden keine sorge weiß das da haben wir das schon nee. ja. bewegt sich irgendwie nicht ich glaube das haben wir noch nicht ne? doch haben wir schon ich dachte man hat sich nie bewegt das haben man nicht so Hui. Wir sind sogar irgendwo halbwegs gelandet ich glaube diese kristalle und so respawnen nicht bei ne? sonst wird das echt verwirrend aber glaube ich nicht ne? Ich hoffe allgemein ja einige Sachen respawnen nicht, weil sonst wird das richtig nervig. Diese gelben Dinger, diese Boxen, wo irgendwie Geld oder Erfahrung drin sind. Ich hoffe, die respawnen nicht. dann weiß ich wenigstens, wo ich gerade bin, mehr oder weniger. Hm ich habe mich irgendwie voll von den herzlosen fern ne? oder ja so viele von denen sind Gehen wir da lang. Aber das ist unser ziel 35 ja. äh, wo will ich lang Ne, ist noch weiter. Verdammt. ich kaputt. Das Gebiet hier habe ich noch gar nicht erkundet, merk ich gerade. Mehr ja, für zukünftige partner ich mein, wäre vielleicht irgendwie besser, wenn ich jetzt schon die Baufragmente und also hab, was habe, aber dort habe ich das Ding? Nein, ich will nicht. aber kaputt danke war weiter ich wollte eigentlich dieser schatz dinger hier finden aber bis ich die mal finden ne, das ist wieder, wieder Side -track mit der folge sidetrack von den ganzen kristallen mhm. außerdem Na, so komm schon danke da wo sind jetzt die dinger finden wir ja noch weiter so ich dachte karte wir sind ja nicht mehr auf dem schiff da da ist schatz glaube ich schon wieder so ein ding das haben wir aber glaube ich schon weil ich kann mich an diesen tornado erinnern also nicht manchmal schon mal hier in der Nähe, ne? Händen sich ein Kristall. gimme gimme gimme mir, Na, schnell kaputt, bitte. Ich glaube, bringt gar nichts, <lacht> aber egal. Na, ja, wo sind wir denn jetzt hier? So, ja, zu linken. Ich bin überhaupt Ich bin überhaupt voll weit entfernt von meinem Ziel. Wie mache ich das immer? Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ah, irgendwo Richtung da, da muss noch ganz viel Zeug sein, ne? Meine Orientierung ist legendär gibt es einfach nicht. Wie kann ich mich so oft Ist aufgeladen, das ist in dem Blauen. Ich glaube, in den Pinken sind eigentlich nur gute Sachen drin. Ne? Ja, halt, alter, halt. ja, sind nur Aero-Gummis und so, so mini-Sachen. das ding habe ich aber noch nicht ne? war ja das habe ich noch nicht jetzt komme ich jetzt komme ich aber da sie aus dem kaputtes schiff irgendwie hm. und aktiviert aber eine neue Auszeichnung halten natürlich. So jetzt noch die beiden Schatztruhen, Dinger. Ist schon rechts von mir irgendwo. Da, ich sehe schon auf der Karte. Ja. Halt ich vorbeigeflogen, den krieg ich neben Leben. Ist schon Millionen Kilometer weit entfernt. Oder Lichtjahre alt, ne? Halt. ich jahre müssen wir die entfernung und nicht die zeit habe ich davon Wort ist ich mag shorts sind gemütlich und einfach zu tragen stellst du nicht so an was alles zum pokémon den kampf hier irgendwie führen kann ne was einfach irgendwo vorbei hallo wie spät ist es? das ist war immer so schwachsinnig ey was für gespräch irgendwie zum pokémon kampf ist so voll Ah, ja, immer noch so ja, immer noch eins habe ich überhaupt jemals so ein ding vermasselt ich glaube da kann man bestimmt vermasseln da ne? ja, tut das so weit nach Dingen herum fahren bis ich geschafft habe. Okay. So, das den ich gerade verpasst habe, ne? Also verpasst, ich bin einfach freigefroh. überhaupt. Ja letzte Dingen links von mir. Ich will aber nach rechts fahren. Weg. Danke. Also schottes Teil. Was ja. bringt überhaupt was? So, letztes Teil kommen. Was? Damast? Ich kann ja Damast bekommen, indem ich hier den Rabutau. Geile. Dann gibt mir Zeugs, hallo. Warte mal, was ist das Ding? So wir sein, halt. und das ding ja voll verstecken da haben wir auch irgendwie noch so ein dingen kommt noch so ein fluss sage ich mal aber oh das sieht irgendwie knapp aus noch irgendwie so ein so eine weltkarte auftaucht so also viele welten können ja nicht mehr übrig sein ne? vier irgendwie sowas stimmt. Wir sind auf jeden Fall noch zum Schlüsselschwert ne weil darauf wird ja so jeden aufgebaut. Ne? Seit Kingdom gemacht Dream Drop Distance, also da müssen wir auf jeden Fall neu ne schwert friedhof auf jeden Fall noch eine Welt. Aber wird dafür jetzt extra eine neue Karte hier gemacht, wo wir durchfliegen müssen. Da ist jetzt die Frage ne. Da, oh Gott, wo muss ich hin? Ah. Äh. Andersrum. Nein. mit so Metroiden rein. Äh, da. Ich sehe schon. Jetzt gehen wir da hin. Zehn Minuten geflogen. Jetzt kommen wir da rein. Lass mal noch kurz checken hier. um die Mission. Neue Mission freigeschaltet. Abgeschlossen, alles, alles klar. Äh, diesen Titel zu halten. Ich an nicht mal annähernd ja, dran. Eine Konstellation. Das ist nirgendwo, ne? Irgendwo hier in der Nähe. San von Tokio, von Tokio. San Francisco und Tokio nämlich ich mal an, ne? Ich glaube, da ist die Welt von Film, den ich nicht kenne. Also, kenne nicht kenne, also. Ich kenne den Film, habe ihn aber nicht gesehen. Ich nehme mal, eines davon. Da treffen wir aber bestimmt auch d x ne? weil das ist der einzige außerorganisation den man noch nicht getroffen haben irgendwo. Wir trafen wir bisher nur jedes Mal ein Mitglied der Organisation mindestens aus also Saint Town da mal an und Sam das gesehen. Also nicht mal dem äh, Demix haben wir noch nicht gesehen. Also kommt Demix hier. Oh, wow. <lacht> oh, <cool. lacht> normal Ich fühle mich so metropolitan. Äh, uh, kosmopolitan? Oh. gefahr Oh. Vergessen wir, der Film heißt ja genau. Baymax <laughs> Go Go's Suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh cool, hm? that's a robot. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh. Wenn wow, cool. ich irgendwie nur einen Ballon oder so. Oh Sora, remember our other problem? <lacht> Whoops. Oh ja! Yeah. Hey, who are you? Oh, I'm Sora. <lacht> And I'm Goofy. In der Reihenfolge. <lacht> Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Teams, Call Big Hero 6 und denn 6. Ich die meine, da sind noch ein paar andere, die wird einfach am Bogen gelassen. Bei dem Film habe ich nicht gesehen, nur meine Werbung davon gesehen, als ich mal im Kino war. Ja, waren das ein Grund, warum eine Mischung aus Tokio und San Francisco ist. Ich glaub, der Film heißt Big Hero 6 im Englischen. Aber bei uns heißt der Baymax, hey? Was? auf ihr Bombardement, aber oh, weißt du denn, was die schon können, ne? sind eine Sekunde hier luftrohrheit so ist das ding letztens irgendwie nicht mitbekommen wie irgendwie angelehnt an die dragona aus fein fans oder dragoons sag ich manchmal wie heißt die brücke noch mal Boah, boah, boah. Ah, ich kann mein Dings nicht aufladen. Nicht rechtzeitig jedenfalls ah. Verdreck. So, was hier, warum? Schießt euch einfach so, aber macht da jetzt. Ich kann auch auf euch ballen, hätte er da jetzt nicht gedacht. Hier auf Restart. Ich glaube, das hat den nicht alle getötet. Irgendwo einfach was. Ich sehe nur, wenn Bamek wieder irgendjemanden da verprügelt. Echt. die Herzlosen wollen uns was Böses. Okay, der kommt gerade ausweichen. War oh, Luft Luft. Bei dem möchte ich jetzt aber verdammt nochmal Dings hier schaffen. Ah, ja, sturmflagge was auch immer halt ist. Verprüge ich mich mit einer Flagge? Oh Gott, ich bin leicht hochwertig gerade. Blockaufladung. Ich weiß nicht, was du vor aber ja. Release the Kraken. er hat seine Axt irgendwie in den kopf reingepackt oh Gott. Ja, ich kann mich hinter den teleportieren wer gerade erst hat hier was kommt musik aus nummer 2 ist ich teleportiere mich dann direkt hinter den Hat wir fangen direkt mit dem Boss an. Also schießt wieder cool. Oh nein, das war nicht gut. und Restart rüstungslot und hyperheilung cool schön da ein einstieg in diese welt er geht auf die schlacht zwischen gut und böse der kreis war ein schiff hinterher gerannt truth Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chemballs and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well hier. why don't we ask the guys who actually stopped them? Was die Erzogung? Ich dachte, ihr redet immer uns. You never introduced us. Oh, uh, right. Well, uh, this is the gang. That's Gogo. -Go. He's Wasabi. How you doing? That's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. Das ist Fred. Was so? und sagen alle haben irgendwie so einen ausgewöhnlichen ein namen hat monster <lacht> das monster heißt fred sind die big hero 3 I am detecting minute contractions in your faces and shoulders Vielleicht wegen des Garages briske Temperaturen. Um das zu beurteilen, werde ich euch einen Hügel geben und euch mit meiner internen Heats-Sauce <lacht> verheben. Warum hast du gesagt, was? Sora! Du you kennst, know Donald und ich keine keine Schlüsselbäder. Also, sind wir Heroin oder sind wir nicht Herodot? Die Monster. Dich uns, wie du sie gestern hast, sie runterzuholen. Wir haben die Grauen. They're called the Heartless. And they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're mm -hmm. talking? Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current no. skill set, my analysis places our chances at. Zero, point, zero, zero, zero, yep, zero. we get it, Baymax. <sighs> hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the heartless for you. Right? Donald? Goofy? Mm -hmm. <sighs> Wait. We're going too. That's okay. We got it. Mm -mm. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Hm. Great, hm? but don't we need a plan? We train also, so in the when Halo. Are low, they get new. Is that tucker? It's Shugo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, uh, this device sees everything you do and logs it. Huh? Huh? You put it on your face. Huh? <gasps> Heartless! <gasps> Donald! Okay? Goofy! What? This- Are you okay? There's no heartless here? Huh? But oh, chill, Sora. Just take the AR device off. Huh? Huh? Oh. Oh. Wow. so kleiner no no cool. Thanks. <laughs> but so far the map data only covers Seifen Sokyo. I need to expand it. Now can we shoot Not yet, Fred. He's still learning, Sora. All you need to do is run through some courses that Hero scripted, like a minigame. We'll put a tracer on your movements so we can shoot yo shoot yo shoot yo, so we can shoot yo I guess shoot yo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak from yourself! <laughs> can kann Shugio. installing new new data. Huh? Hey. Let's just try it out. Okay. Äh, äh okay. verdammt da haben ein paar neue Sachen. Blockauflage. Block. Block 3 MP. Oh cool. Fügt ein Repertoire, eine Multifokus-Fertigkeit hinzu, kein Fokus kostet. auf so Fokus von amüsierten Gegnern. Die Fertigkeit kann aufgestapelt um den Effekt zu steigern. Das klingt, glaube ich, sehr gut, aber ich nehme erstmal das hier. Überheilung, obwohl wir gehen eigentlich nicht so oft drauf. Überraschenderweise. Oh. Cool. Äh. was wollte ich noch machen und schon wieder vergessen. Keine Ahnung. So, 36. Okay, das ist nicht so groß, obwohl. Karibik war schon im Vergleich sehr groß, also das ist jetzt irgendwie ein sehr unfairer Vergleich sage ich mal. Okay, irgendwann wollte ich noch machen, ich habe schon wieder vergessen, ey. Boah. Ach, keine boah. keine Stein. stein FP plus. Da können wir können wieder ein paar Dinger hochladen. So, damals habe ich, wat, wo habe ich so viel auf einmal ja? Da weiß noch nicht so hochgelevelt. Du kannst eine Fähigkeit lernen, die Weise, ne? Du auch, boom. werde ich nie wieder benutze. Mal alle erst mal hier so neuesten Stand bringen ne plus jetzt mit Dings aus Nix wird wahrscheinlich erstmal wieder erst angezeigt ich schon irgendwie den ort gefunden habe ultima kann ich bald herstellen ich brauche nur sechs dinger alles klärchen ich bin ein bisschen paranoid jetzt wird die dinge hier angeht die sicherheit dass ich hier frecke oder nicht deswegen ja okay auf geht's man will es denn machen schurio ne so wie fred das war so komisch allein so ein komisch namen dann fred vor allem das alien Und dann zeig mal mit dem du ihn sehen kannst. Das passiert und Zeit, ja, muss schon sagen. So, ich nehme an, hier sind keine Thron oder so, ne? Nein. Nein. war noch zwei dinger ich, weiß nicht, ob ich alle einsammeln muss aber oh. ich muss wahrscheinlich nicht alle sammeln aber ja schon wieder verpasst boah. lang äh, muss ich lang keine ahnung wo ich lang muss ich sammle einfach mal die restlichen dinge ein ist ein lang mann wir sind irgendwo ringe hier lang sie kann Ringer mehr <lacht> wo ist denn der kurs Boah von herunter gesprungen da hat ja toll hätte der Ringe nicht mal ein bisschen allein packen können oh. Komm, ich bin nicht auf die andere seite Na drei, position ich ihn Er macht's mir gerade nicht so leicht. Ja, irgendwie neu starten, was soll's. gefährlich sterbt alle zum glück sind die straßen richtig leer also so ist kein mensch hier gerade auf den straßen Ach so ich muss da hinten, hm, ne? Ja. Ah, Dreck. Ja, Zu lange gedauert und mhm. nur weil ich nicht wusste, am Anfang wo ich hin muss, oh, okay. schwer Interesting. Gravity, Ich nehme mal das dafür. Die Change the Weapon, change the attack. <laughs> so jetzt angeben, oder? <laughs> cool das mal gewitter äh, habe ich doch schon wieder längst vergessen wenn ich den dann erstmal rufe sagt mir ob der immer nächsten Kampf oder so aber okay wie gesagt bis auf den Anfang liefert sehr gut äh. Because, <laughs> uh. Should do it. We interrupt your scheduled huh? program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous <sighs> unidentified creatures. Witnesses described losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City oh. police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by. Die schnappen wir uns. Erstmal setze ich mich hier richtig hin, ne? Sprich mit Hero, sobald du bereit bist. Ich nehme an, es ist so gedacht, Hero. Wing Held, ne? Hero. wieder der so heißt, ne? Ja. Yeah. Schnappen wir die uns. Das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Das sind wir schon hier? Gut, äh, bin ich mal gespannt. Ich glaube die Welt ist ziemlich groß, ne? Ist Tokio groß, was San Francisco? Wer ist noch mal die Brücke? Ich habe den Namen vergessen. Okay, ja, auf schatzruhe Überhaupt oh. gegen euch kämpfen, ich glaube nicht ne? ist Genau wie bei Xal, den dieser Ange. ich ich mal da hoch. War oh, Techno-Feeling ja. Hier alle Thron zu finden, ne ja Nein, boah was machst du denn da? Hier alle Thron oder leben zu finden, das wird ein Spaß. Hier. Was? den seine items wegzunehmen. Der hat wahrscheinlich schon alles verballert, ne? Abfall mega. Zu sehr ungewohnt. lieber so normalen Konter halt. gedacht komm und dann greif direkt an. So ey, da ist noch einer. Ich glaube, ich gerade geheilt. Schadenskontrolle, okay. Ist auch ein bisschen größer als gedacht. Aber keine MP. jetzt hat er auch eine Rüstung. Wo wir beschützen uns. Hey, auf damit. die ganze Zeit dazwischen angegriffen, ey. Mal sehen, was das ist. Oh, so, komm her. So, ja komm her. das meine Lanze. Bin Dragoner deswegen. Wow. diesmal aus. Ne, du bist mehr ein Dinosaurier eigentlich. Jetzt wo ich drüber so nachdenken. ich Wat? Hey, Was ist das Ding. Ich habe gerade mein Ding aktiviert. Ey. Wieder auf den Arm nehmen mir. Ja. Warte, ja, fliegt einfach mit ihnen dahin. Na ich kann doch also sagen. Ja, und sagen was da ja nicht unterfallen und jetzt den Kraken entscheiden weil gerade ein aber jetzt hat sie die ganze welt ist immer krass folger cool die ganze welt die wir ja erkunden können das aber krass Me. <laughs> oh my god, it's strong. I can't fit this cousin. die haben alle Superkräfte oder so, Und sie dann einfach nur deren Klamotten. Nice, Baymax. Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement, Hero taught it to me. So, like... this? Get ready! Oh, another one? We're here! Uh, can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. You got the wrong top magician. And the wrong captain of the guard! Prepare to face Keyblade Hero 3! Oh, come on! And the crime-fighting team of Big Hero 6! Together, we're unstoppable! Yes. Yes. Okay, das ist passiert. Was that awesome? Was war das Was that totally awesome? ah, ah, passiert? Yeah, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? ist passiert? Was du, passiert? Was ist Donald's Was ist passiert? Mein hm, Bruder wollte Menschen helfen. So eine Szene kennen wir das ne? Drei Leute, die Eis essen? Ja, Tadashi. Es gab ein Feuer und jetzt ist er weg. Aber er wollte immer eine Unterschiede machen. Er liebte über Menschen. Das ist, warum er so hart gearbeitet hat, um Baymax zu kreieren. Ich bin sorry. Er ist noch hier. In Baymax in all of us Tadashi he lives on in your hearts huh yeah right he will always be a part of us in some way and when you're not strong enough he'll make up the difference okay? Da yeah, Okay. glaube ich die letzte Disney Welt, oder? Dann ist danach Geht's mit dem Plot weiter? Danach kommt das wichtige Zeug. Oh Gott, das wird awesome. Ich freue mich schon so drauf. Yeah. Uh, guys, uh, that one's not like the others. It can't be. Microbots. Microbots. Huh? You know what they are? Well, they're different from heartless. Mm -hmm. Microbots are designed to do whatever you think via neurotransmitter that communicates what you're doing. Huh? <laughs> Kind of a mini-bot I invented Some bad stuff happened, and I thought that meant they were totally gone But those enemies are way too similar Which means someone's controlling them the question is who? Could it be? I'm gonna go back to the garage and look into it some more you mind going after him Sure. We need you on the sciencey stuff. Na, <laughs> weil wir Idioten sind. Hey Max. Stick with them. All right, hero. Sora, Donald, Goofy. I will be your personal healthcare companion. Oh. Uh, thanks, Baymax. We're in good hands alles klar wir sind gerade erst aus der katze donald halt richtig ab ich würde gerne erst mal ein bisschen mehr erkunden wenn es geht dann komme ich denn jetzt zur garage zurück irgendein speicherpunkt am besten oh Gott, die welt ist aber riesig wo hier die schatz alles sein könnten er ne? hat wird ein spaß Was hat denn nun leuchten am boden Ein. hallo bin ich gut oder bin ich gut ich was gar nicht viel hier sind okay die karie da ist vor dingens das ist der letzte hat was Ne? Die wollen nur spielen. Guck mal das Pferd mal aus dem Kampf, damit ich auch ja. Jetzt aber hier ist doch bestimmt bald, ne? Sau. Sagt Donald, put me down. Keiner hat Donald hier jetzt mal sagte Von allen Spielen ist Donald hier in diesem Spiel irgendwie am schwersten zu verstehen. Habe ich so gefühl Käse. Hat jemand schon mal Käse hier gefunden? Ich glaube nicht. Ne. Ich will am liebsten einen Speicherpunkt hier finden. Da ist einer. Perfekt und das ist eine Truhe. Perfekt. Adermann. Gut, dann kommen wir an ja dem Part hier beenden und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter hier in San von San Tokio oder Tokio. Nein, Franzokio, okay. Ja, in dem Sinne ich, dankeschön danke schön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. ciao. ciao.